Gemeinsam sicher am Berg. Helfen auch Sie mit. Ja, wir am Stuber Gletscher legen äh, großen Wert darauf, dass die Maßnahmen, die empfohlen sind, dass sie eingehalten und umgesetzt werden. Doch Im Anstehbereich vor der Kasse das ist einfach wichtig, den Abstand einzuhalten. Mund-Nasen-Schutz ist sowieso obligat. Desinfektionsmittel. Anliegen ist uns auch das Bargeldlose bezahlen der Ticket. Das war für uns ganz wichtig. Helfen Sie mit, den Kassenbereich zu entlasten. Und kaufen Sie Ihr Ticket in nur wenigen Schritten online auf stubaier-gletscher.com. Am Automat Code vom Handy scannen, Keycard erhalten. Ja, im Anschubbereich ist heuer ein bisschen anders, dass wir versuchen, das Ganze zu entzerren. Wir versuchen, dass die Abstände auch eingehalten werden können. Wie gesagt, Mund-Nasen-Schutz ist sowieso obligat. Dann beim Drehkreis direkt haben wir jedes zweite Drehkreis geschlossen. Ähm, und trotzdem, dass auch gewährleistet ist, dass man schnell, zügig und komfortabel in den Indoor-Bereich zur Bahn dann kommen kann. In den Gondelbahnen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Lassen Sie Plätze in den Gondeln frei, wenn das Fahrgastaufkommen gering ist. In den Gondeln sind die Fenster immer zum Lüften geöffnet. Außerdem werden die Kabinen regelmäßig desinfiziert. In den Tal- und Bergstationen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. In den Selbstbedienungsrestaurants bitten wir Sie, Abstände einzuhalten. In den Restaurants am Weg vom und zum Tisch sowie im SB-Bereich und in den Toiletten ist das Tragen von mund nasen verpflichtend. Wir achten streng auf die Einhaltung der Mindestabstände zwischen den Sitzmöglichkeiten. Wir von unserer Seite haben uns natürlich die Öffnungszeiten verlängert. Wir haben es vorverlegt auf 10.30 Uhr und verkaufen bis 15 Uhr. Und hoffen natürlich auf die Eigenverantwortung unserer Gäste, dass sie so da einsteigen und das mit uns tragen und einhalten. Die Speise- und Getränkekarten sind digital über einen QR-Code abrufbar. Im Bedienungsrestaurant wird eine Online-Reservierung empfohlen. Wir achten auf die Hygiene in den Restaurants. Alle Mitarbeiter arbeiten mit Handschuhen. Die Tischflächen werden regelmäßig desinfiziert und die Toilettenanlagen werden gründlich gereinigt und zusätzlich mit Vernebelungsgeräten desinfiziert. Helfen Sie mit! Waschen Sie Ihre Hände richtig und regelmäßig. Bitte halten Sie mindestens einen Meter Abstand zu anderen Personen ein. Tragen Sie einen mund nasenschutz in Gondeln und geschlossenen Räumen. Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. Verzichten Sie auf das Händeschütteln bei der Begrüßung. Wenn Sie sich krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause. Nutzen Sie die Möglichkeit, bargeldlos zu zahlen. Übernehmen Sie Eigenverantwortung für sich und Ihre Familie.